Mit dieser Haltung gelingt es in einer Beziehung, den Konflikt zwischen sich widersprechenden Wünschen ohne Streit erfolgreich zu lösen. Beide sind von Folgenden überzeugt. Meinem Partner ist es wichtig, dass wir zu einer Einigung gelangen, mit der es auch mir gut geht. Statt einen Kampf, dessen Wohlergehen vorrangig ist.